Herzlich Willkommen zu unseren Mittagsinformationen. Unser Thema heute, Untertitel. Was sind Untertitel? Nun, Untertitel in einem Film sind Textzeilen, die meist am unteren Rand stehen. Also hier. Die Untertitel geben besprochene Inhalte aus dem Film wieder, auch wichtige Geräusche. Wieso werden Untertitel verwendet? Ihr hört mich doch. Ihr braucht das Gesprochene nicht auch noch als Text im Bild. Stimmt, Untertitel werden nicht immer benötigt. Aber was machen Menschen ohne Gehör? Sie hören mich nicht. Was machen Menschen mit schlechtem Gehör? Sie können mich nicht gut verstehen. Was macht ihr in der U-Bahn, wo es sehr laut ist? Kopfhörer? Nein, die liegen heute zu Hause. Und was macht ihr in der Bibliothek, wo es sehr still sein muss? Die Kopfhörer liegen immer noch zu Hause. Richtig. Untertitel können ihr helfen. Also, ich finde Untertitel gut. Und ihr vielleicht jetzt auch. Bis zum nächsten Mal.